Herzlich Willkommen zur Einführung in Mahada 2004 auf Deutsch dieses Mal. Ich freue mich, dass äh, so viele von euch äh, erschienen sind ähm, heute Morgen und ähm, möchte euch gerne ein paar der Highlights von 2004 vorstellen, der Version von Mahada, die wir erst äh, kürzlich am 29. April herausgebracht haben. Natürlich heißt das jedes Mal, wenn eine neue Version herausgebracht wird, dass da viel Arbeit hineingesteckt worden war. Und deswegen möchten wir allen, die sich an dieser äh, Release beteiligt haben, herzlich danken. Und das sind nicht nur die Entwickler, die ähm, alles umsetzen oder die Frontend-Entwickler und Grafischen, äh, Grafiker, die Mahada da schön aussehen lassen, sondern auch ähm, alle, die mitgearbeitet haben im Hintergrund und äh, zum Beispiel Serverwartung machen, Business Analysis, Usability-Arbeit, ähm, Code Review, Testen. Natürlich nicht zu vergessen auch unsere Übersetzer, die es ermöglichen, dass Mahada in unterschiedlichsten Sprachen zur Verfügung steht. Sowie auch insbesondere äh, die Organisationen, die auch finanziell zur Verbesserung von Mahada beigesteuert haben. Wir haben da auch ein paar von denen heute in der ähm, Audienz sitzen ähm, oder im Publikum sitzen, sodass ähm, ich mich ganz sehr freue, Ihnen dann auch die, die, äh, Ihre neuen Funktionalitäten mit vorstellen zu können. Auf dem Fahrplan für heute steht, dass ich ähm, die, die Highlights von Mahada vorstelle. Es gibt wie jede Version von Mahada äh, doch eine ganz schöne Reihe davon. Ähm, ich gucke auf die die größten, die auch den größten Impact, äh, den größten Einfluss haben. Und ähm, am Ende können wir dann gerne noch äh, Fragen beantworten oder Kommentare abgeben. Und ich würde mich auch freuen zu hören, welche Features von äh, denen, die ich vorstelle, euch dann doch am besten auch mit gefallen. Also lasst uns doch gleich einsteigen. Wenn man eine Mahada-Instanz hat, ähm, gibt, besteht ja auch die Möglichkeit, dass man die in unterschiedlichsten Sprachen hat. Und in der Vergangenheit war es notwendig, dass man dann immer in die Einstellungen gegangen ist und dann nach unten gescrollt hat, um schlussendlich die Sprache zu finden und dann die Sprache umzustellen. Das macht sich jetzt alles etwas einfacher. Nämlich gibt es sofort den Sprachumsteller ähm, hier auf dem Bildschirm neben den Hauptnavigationselementen, sodass man dann ganz einfach zwischen Englisch, Französisch und allen anderen Sprachen, die man auf seiner Instanz installiert hat, wechseln kann. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir sehr ähm, aktive Übersetzer haben und Übersetzerinnen, die Maha da auf dem Laufenden halten, so zum Beispiel ähm, insbesondere mit Japanisch, Französisch, aber auch Slowenisch und ähm, Deutsch hat auch ganz schön nachgezogen wieder. Und auch erst seit kurzem haben wir ein komplettes arabisches äh, Sprachpaket, was ähm, von Cambridge International zur Verfügung gestellt worden war. Nun, wenn wenn man die Sprache wechselt, ändert sich die, die Oberfläche. Was nicht geändert wird jedoch, ist der Text, der im, ähm, in einem Blogeintrag oder dergleichen steht. Das muss dann trotzdem alles noch ähm, selbst in den Sprachen geschrieben werden, die man möchte. Und wir können im Moment noch nicht nur jeweils eine Sprache anzeigen, sondern es ist immer der gesamte Text, ob er jetzt auf Deutsch ist oder Englisch oder ein Mischmasch. Das bleibt dann Autorinnen und Autoren überlassen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da auch Übersetzungen von Text an sich mit reinzubringen. Und daher haben wir das jetzt erstmal nicht noch mitmachen können. Manche von euch, die sind auch auf einer sehr großen Instanz von Mahara, sodass es dann doch zum Teil schwierig sein kann, die Leute zu finden, die der eigenen Institution angehören, wenn man jetzt ein Portfolio mit ihnen teilen will. So ein weiteres um, Usability Feature, welches wir in Mahara 2004 einfließen lassen konnten, ist, dass man zuerst immer alle die Leute sieht, die in der eigenen Institution sind. Und da kann man dann nach ihnen suchen und sie werden zuerst angezeigt und alle anderen, die anderen Institutionen angehören, fallen dann weiter nach unten. Denn wir gehen davon aus, dass es ja häufig der Fall ist, wenn man auf einer Instanz von Mahada ist, wo mehrere Institutionen auch drauf sind, dass man doch eher am ehesten mit jemandem in der eigenen Organisation sein Portfolio teilen möchte und diese dann weiter nach oben rutschen sollten, insbesondere dann auch, was, was sehr hilfreich ist, wenn ähm, es viele Leute mit dem gleichen Namen gibt. Das ist eine anscheinend eher doch kleine Änderung, aber sie, sie bringt einen großen Nutzen mit sich um dann auch schnell Leute finden zu können, mit denen man sein Portfolio teilen möchte. Da wir bei der Kollaboration sind, möchte ich auf ein sehr, sehr schönes Feature hinweisen, welches dank PH äh, Bands und auch direkt mit Unterstützung dann auf ähm, Switch Portfolio zur Verfügung gestellt werden kann. Und hier seht ihr schon, die deutschen Wörter sind etwas länger als die englischen, weshalb ähm, die ähm, Platzersparnisse ähm, nicht so gut sind. Äh, da muss man dann nochmal gucken, dass wir die, ähm, die Buttons vielleicht doch etwas größer machen können, um sie dann besser Sprachen mit anzupassen. Aber hier, was Sie jetzt sehen könnt, sind die persönlichen Labels. Ähm, Im Deutschen wurde das Kennzeichen genannt. Und das heißt, dass man jetzt seine ganzen Resultate von Gruppen filtern kann. Ich kann jetzt also sagen, dass ich ein neues Kennzeichen hinzufügen möchte. Und das sieht genauso aus wie, wie ein Tag, ein Kennwort. Wir haben es aber nicht Tag genannt, damit es nicht so... Ähm, Problemen gibt mit der Sprache, denn Tags sind ja auch schon in Mahada mit verwendet. Diese Kennzeichen hier ähm, sind komplett persönlich. Kein anderer kann sie sehen, was den Vorteil hat, dass jeder seine Gruppen organisieren kann, wie er oder sie das will. Ähm, da steht also der, ähm, Fantasie keine, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und ähm, ich kann allen Gruppen, zu denen ich gehöre, ein oder wie ihr hier auch sehen könnt, mehrere Kennzeichen geben, damit ich sie dann besser finden kann. Und das funktioniert dann ganz einfach, sogar nur auf das Kennzeichen äh, klicken auf den Link und dann wird der Filter angefügt. Man kann auch weitere Filter hinzufügen, sodass dann die ähm, weitere Gruppen mit angezeigt werden können. Und das macht sich ganz gut, eben wenn man sehr intensiv an der Universität zum Beispiel mit Gruppen arbeitet, vielleicht auch Administratorin oder Administratorin in vielen ist und äh, daher sich sehr viel äh, ansammelt und man dann einfach durchgucken muss, ja, was interessiert mich jetzt am meisten, welche Gruppen muss ich sofort immer sehen, äh, damit ich jetzt äh, nichts verpasse oder, sie, oder schnell zu Ihnen gehen kann. Nun kann ich das Filtern hier auf der, der Gruppenseite an, ähm, vornehmen. Und das Schöne ist, wenn ich auf diese, äh, auf diese Übersichtsseite zurückgehe, dann ist der Filter weiterhin da. Also der bleibt bestehen, ähm, auch wenn ich mich jetzt ausgelockt habe, sodass man das wirklich ganz gut auch als ähm, Semesterorganisation verwenden kann. Der Filter wird auch hier im... Ähm, Seitenbereich mit äh, verwendet, was man in den Einstellungen ändern kann. Und da dieser Filter in dem Seitenblock kann ganz anders aussehen als der Filter, den ich auf der ähm, Gruppenübersichtsseite habe. Und da alle guten Dinge drei sind, ähm, kann der Filter auch auf der Profilansicht verwendet werden, in dem Bereich der meine Gruppen, sodass ähm, da wieder eine ganz andere Filtrierung vorgenommen werden kann, als sie jetzt auf der persönlichen Gruppenüberblickseite ist. Denn es könnte ja durchaus sein, hier ähm, sollen nur bestimmte Gruppen anderen Leuten angezeigt werden, weil ja die Profilseite ähm, allen zur Verfügung steht, die, darauf zu, ähm, die in der Institution sind oder zum großen Teil auch auf einer ähm, kompletten Instanz von Mahada. Wenn wir gleich bei den Gruppen bleiben, ähm, ist das jetzt eine schöne Neuerung, wie man persönlich seine Gruppen organisieren kann. Ähm, wenn es sehr viele Gruppen auch in einer Organisation gibt, die auch jetzt angelegt werden müssen, ihr seid das automatisch oder von einer Person, ähm, macht es sich ja schon ganz schwierig, wenn das immer alles per Hand gemacht werden muss und man immer die ganzen Gruppeneinstellungen wieder ändern muss. In der Vergangenheit hatten wir das dann damit gelöst, dass wir die Datenbank ähm, angepasst haben für unsere Kunden. Aber mittlerweile haben wir die Möglichkeit, das auch direkt in Machada zu machen. Ähm, denn da gibt es die Default Group Settings und jetzt hatte ich noch nicht auf Deutsch umgestellt. Ich nehme meinen kleinen Language Toggle und komme dann sofort auf die, das deutsche Interface, wo ich dann alle Gruppeneinstellungen festlegen kann, ähm, um eben zu sagen, ob das eine Anfragengruppe sein sollte, welche Rollen drin zur Verfügung stehen sollen, ähm, ob eine Empfehlung gemacht wird und so weiter und so fort. Und diese Einstellungen sind dann genommen für jede neue Gruppe, die von diesem Zeitpunkt aus angelegt wird. Diese Einstellungen können aber auch jederzeit wieder geändert werden. Ja, ähnlich wie auch die ähm, Vorlage für Ansichten, Profile oder Gruppenansichten. Wenn wir uns jetzt jetzt angucken, die Anfragen sind hier. Es ist sofort eine Kursgruppe. Empfehlungen sind da und auch nur Gruppenadministratorinnen können das ähm, können Inhalte anlegen oder bearbeiten. Ich finde diese Funktionalität insbesondere gut, wenn man generell sagen möchte, ähm, dass jetzt bestimmte Gruppen ähm, oder dass Gruppen mit bestimmten Parametern auto, äh, angelegt werden sollen, die dann natürlich immer noch geändert werden können. Ähm, auf der anderen Seite macht sich das auch ganz gut zu Beginn des Semesters, zum Beispiel, wenn man ähm, Gruppen mit Web Services anlegen möchte, dass alle diese Parameter gesetzt sind. Die Gruppen werden automatisch generiert und ähm, haben dann die gleichen ähm, Settings, ohne dass jetzt ein Administrator immer wieder reingehen muss, um sie zu verändern. Und dann können sie auch wieder zurückgesetzt werden oder andere Settings können gemacht werden, sodass der nächste Schwung von Gruppen korrekt angelegt werden kann. Das waren unsere kollaborativen ähm, Neuerungen, die wir in Mahada haben. Ähm, jetzt noch etwas zum, zur grafischen Oberfläche, was äh, alles etwas netter aussehen lässt und auch mehr zur Visualisierung beiträgt. Und das ist der Fall, dass wir ja in vor etlichen Versionen mittlerweile äh, unsere Ansichten und Sammlungen in eine, äh, in eine Übersichtsseite zusammengepackt haben. Und es möglich ist, ähm, da jetzt eben die sie also Karten anzusehen, um auch ganz schnell ähm, Beschreibungen zu sehen und auf unterschiedlichste ähm, Aktionen zugreifen zu können. Was wir uns aber schon damals gedacht hatten, war schon, dass es doch ganz schön wäre, wenn man jetzt hier auch ein Bild mit reinnehmen könnte. Und das ist jetzt möglich. Und wenn man auf ähm, Bearbeiten klickt... Und dann in die, in die Settings hinein gibt es unter Erweitert die Möglichkeit ein Cover-Image, ein Bild hochzuladen. Das ist jetzt einer der ähm, Language Strings, die noch nicht ins Deutsche übersetzt, geworden übersetzt worden sind. Da könnt ihr euch überlegen, was ihr da machen wollt. Und weil die, ähm, die Karte ja recht klein ist, sollte auch das Bild, was hochgeladen wird, eher klein sein. Wenn das dann gemacht wurde, dann kann die Seite ganz bunt aussehen. Und es ist dann einfacher, für, für jemanden seine Portfolios zu finden. Wenn jetzt eine Beschreibung da ist, wird die auch mit eingeblendet. Und Cover Images gibt es nicht nur für für Ansichten, sondern auch für Sammlungen. Da nutzen wir nicht das Bild von der ersten Ansicht, sondern laden ein separates Bild hoch, sodass ähm, jede Ansicht ein Bild haben kann, aber dann die, die Sammlung ihr eigenes. Das Schöne ist auch, dass ihr die, diese Bilder schon in Vorlagen mit anlegen könnt und diese dann sich mit in die Accounts, von ähm, euren Nutzerinnen hineingelegt äh, werden. Im Moment ist dieses Feature nur auf den Ansichten und Sammlungen zur Verfügung gestellt. Was wir uns aber sehr gut vorstellen können, ist, dass dann auch ähm, wie zum Beispiel die letzten Änderungen auf der Startseite, dass da diese Bilder mit verwendet werden könnten, hier in den neuesten Änderungen, oder wenn eine Liste von Ansichten gemacht wurde. Ähm, der Kunde, für den wir diese Funktionalität entwickelt hatten, hatte auch schon überlegt gehabt, dass man das für Gruppen-Homepages machen kann, ähm, sodass man, so man dann eben statt einer langen Liste von Gruppen da auch Bilder mit haben kann, die angezeigt werden können, um bestimmte ähm, Gruppen schneller zu finden. Wir sind jetzt also in einer sehr guten Ausgangslage für viele weitere Entwicklungsarbeiten, die darauf aufbauen können. Bevor wir uns in weitere oder in eher administrativere ähm, Gefilde begeben, ähm, habe ich noch zwei ähm, neue Features, die auf der persönlichen Ebene zu finden sind. Und das eine ist, ähm, dass man jetzt die Dateiendungen bestimmen kann, äh, die Dateitypen, die auf Mahara hochgeladen werden können. Das kann in der Konfigurationsdatei äh, festgelegt werden, um ähm, auch jetzt sicherzugehen, dass jetzt ähm, zum Beispiel keine ähm, Excel-File-Dateien hochgeladen werden oder andere, die generell doch... Ähm, unter Umständen mit Viren behaftet sind, sodass dann auch die, ähm, die IT ähm, da auch ein Kekchen mitsetzen kann sagen kann, ja, wir haben jetzt bestimmte Dateitypen eingeschränkt. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu restriktiv wird, ähm, dass dann eben bestimmte äh, Dateitypen, die Studierende oder Lernende allgemein ähm, verwenden, dann nicht mit da sind und es dann ihnen ver verhindert, ihre Portfolioinhalte hochzuladen. Wenn wir jetzt das ganze Portfolio haben, ähm, muss man manchmal auch ein Backup machen oder sollte man manchmal ein Backup machen für die persönlichen Archive oder ähm, unter Umständen wechselt man ja auch die Universität und wenn man dann nicht auf, der, auf einer Plattform bleiben kann, sondern auch die Macher-Plattform wechselt, ist es notwendig, dass äh, man einen Export macht. Nun, in der Vergangenheit haben wir immer gesagt oder haben wir jetzt immer empfohlen, dass ein Export gemacht wird, sowohl HTML als auch äh, Leap2a. Das ist das Format, äh, welches sich wieder in Mahada importieren lässt, sowie auch in andere Plattformen, die dieses ähm, Importformat unterstützen. Und da fragt man sich natürlich, ja, wenn, wenn ihr das immer sagt, dass man das ähm, beides runterladen soll, wieso kann das nicht alles zusammenkommen? Und das haben wir jetzt gemacht, dass man jetzt eben nicht mehr sich überlegen muss, will ich, brauche ich jetzt ein HTML, brauche ich jetzt eine Leap2A, äh, brauche ich beides, bah, jetzt habe ich nur eins runtergeladen, wie ist, was ist mit dem anderen? Sondern man klickt einfach auf Export und dann kommen beide Formate Denn man greift auf die gleichen Dateien zu zurück. Und daher, wenn man jetzt was auf Mahara wieder importieren will, guckt man halt auf das Leap2A. Und wenn man nur den HTML-Export braucht, gibt es nur HTML. Wie ihr jetzt hier aber auch schon auf dem Bildschirm hoffentlich sehen könnt, ähm, ganz kurz vorbeigekommen, ist, dass wir auch einen PDF-Export haben. Und zwar ist das ein experimentelles Feature, welches wir in Mahada implementiert haben, Mahada 2004. Und ähm, das erlaubt uns, alle Dat Ansichten, aber auch Sammlungen in PDF-Dateien ähm, auszulesen und sie als PDF-Dateien abzuspeichern. Hier haben wir jetzt den Export, den ich gerade gemacht habe. Und weil ich ähm, das, äh, den PDF-Export auch mit ähm, freigegeben habe, kommt der sofort auch in dem kompletten Export. Also nicht nur HTML und lib sondern auch PDF. Und wenn man sich die ZIP-Datei dann etwas näher anschaut, bekommt man halt die lib 2 datei die Exportinformationen mit ähm, den ganzen Dateien, hat dann auch PDF und HTML zur Verfügung, wo man dann, ähm, sich wie gehabt, alles auf HTML anschauen kann oder dann das PDF. Ich hatte jetzt gerade meine Hallo, äh, Christina, Christina. Ja, Christina. Äh, ja. hallo Carsten. Hi, yes, Carsten. Carsten Wolf aus, äh, aus Bremen, ich hätte ganz kurz dazu eine Frage, mhm. ähm, weil das wirklich su super ist, ähm, dass das jetzt einfach alles einfach rausballert. <lacht> ähm, wir, Könnte man das, das tut ja das Gesamte, alles, was ich bisher habe, im Endeffekt dort exportieren. Ja, könnte man das auch nutzen für die Dokumentation von Abgaben von Portfolios? Also, weil wir das Problem haben, wenn die Studierenden bei uns ihre Portfolios abgeben, dann müssen die archiviert werden. Und bisher war es halt immer so, dass dann die, wenn dann noch mal kommt und da reinschauen will, dann hat man. Und das genau ja. und so. und das, das, das bedeutet, also funktioniert auch mit der abgabe genau also ja. jetzt wo, wo immer ein export wo immer ein export gemacht wird ähm, wird das alles kombiniert und hier beim portfolio exportieren hatte ich jetzt alle meine daten exportiert aber es besteht weiterhin die möglichkeiten dann eben ja, ja, nur einzelne ansichten oder auch äh, sammlungen zu ja. verwenden und ähm, diese exportmöglichkeit ähm, dass alles, dass der Export alle möglichen Exportformate, die erlaubt sind auf der Plattform, beinhaltet, ähm, gibt es auch für die Assignment Submission. Genau. Okay, super. Das hat uns unsere Produktivität gerade gleich hier gesteigert. Vielen Dank. <lacht> ähm, so, das PDF ist natürlich eine flache Datei im Prinzip, aber das Schöne im Gegensatz zum ähm, PDF- ausdrucken, was es ja schon längere Zeit für Mahada Ansichten gab, ist, dass man eben zum einen, wenn man in einer Sammlung ist, alle Ansichten mit reingepackt bekommt in eine PDF-Datei. Jede Ansicht beginnt dann auf einer neuen PDF-Seite äh, PDF und zum anderen auch, dass die ganzen Artefakte mitkommen. Bilder sind ja generell kein Problem, wenn man sie jetzt direkt in der Ansicht hat, aber ist da jetzt eine ähm, eine Textdatei drin oder ein PDF oder ein Audio- oder Videodatei, dann wird das ja beim Ausdrucken verschwindet das ja alles komplett. Wohingegen bei diesem Export kommt das alles mit. Es gibt noch ein paar ähm, Ecken und Kanten in dieser Funktionalität, weswegen die im Moment nur als experimentelle Funktionalität eingebunden ist in Mahara. Denn zum Beispiel, was uns jetzt noch nicht möglich war, ist, die Artefakte, die im Ordner mit exportiert sind, direkt auch in das PDF zu verlinken. Ähm, der Chromium Browser macht das noch nicht, den wir dazu verwenden, da gibt es noch ein paar Probleme auf bestimmten Plattformen ähm, und dann des Weiteren sind noch so ein paar andere Dinge, die ähm, nachgeschaut werden müssen und es ist halt experimentell auch, weil weitere Software mit auf dem Server installiert werden muss, damit ähm, der PDF Export gemacht werden kann und weil wir auch noch gucken müssen, ja, wie verhält sich das jetzt, wenn zum Beispiel 100 oder 200 Portfolios anstehen, exportiert zu werden. Kann das die Export Queue, die wir in Mahara damit haben, ähm, handeln? Ähm, welche Ressourcen sind notwendig, müssen wir ähm, da mehr Power geben ähm, und alle solche Dinge, die, die sind noch mit zu überlegen und ähm, auszuprobieren. Aber wir wollten das jetzt nicht alles nicht alleine machen, sondern euch jetzt schon die Möglichkeit geben, diese Funktionalität zu testen, ähm, unter die Lupe zu nehmen und dann auch euer Feedback zu geben, wie sie bei euch funktioniert, wo ihr euch vorstellen könnt, ähm, sie gut einsetzen zu können. Ähm, denn dadurch äh, kann dann die Entwicklungsarbeit auch besser vorangetrieben werden. Das waren jetzt so alle Funktionalitäten, die Neuerungen sind in Bezug auf ähm, Dinge, die jetzt mit der Portfolioarbeit an sich zu tun haben. Aber wir haben auch ein paar funktional neue Funktionalitäten drin, die insbesondere für Organisationen interessant sind die jetzt ein, ein Mahada verwenden, mit, wo mehrere Institutionen drauf sind, aber auch solche, die Mahada an ähm, ein Single Sign-On-Authentifizierungssystem äh, angebunden haben, um komfortabel sich auch einschreiben zu können in Mahada. Und da wollte ich jetzt euch ein paar dieser Funktionalitäten auch noch mit vorstellen, bevor wir dann in die Fragerunde gehen. Wenn man auf eine normale mahada Instanz geht, wo Single Sign On zum Beispiel ähm, basierend auf Saml oder Shibboleth, das kann dann auch ähm, Azure Active Directory sein, verwendet, war es ja immer so, dass man hier den, den Nutzernamen hat, Passwort und dann so ganz klein steht der SSO-Button. Häufig ist es ja dann aber so, dass SSO das die wichtige Authentifizierungsmethode ist und äh, das interne Login ähm, zweitrangig ist. Und da haben wir in der Vergangenheit immer das alles über, ein, ähm, über eine Customization gemacht, so dass dann das nicht direkt mit in Mahara war, sondern für jeden Kunden dann halt selbst mit hingelegt werden musste. Das haben wir jetzt aber geändert. Und ähm, sobald Single Sign On aktiviert ist auf einer Mahara-Seite oder Mahara-Instanz, dann dreht sich die Authentifizierung, äh, das Authentifizierungsfenster herum, sodass dann ähm, Sammel zuerst kommt und danach erst das häufig ja nur für Administratoren wichtige Administratoren-Login. Wenn jetzt eine zweite Sammelinstanz instanz ähm, hinzukommt, eine zweite Institution, dann kommt dann hier ein zweiter Button hin, ähm, wo man auch den ähm, den, den Text mit ändern kann. Ähm, das muss also dann nicht auch SAME-Login heißen. Man kann dann auch Farben ändern und ähm, unterschiedlichste ähm, weitere Customizations dann in dem Falle mit vornehmen. Und ab der dritten Instanz kommt man dann ganz normal auf die Seite von Mahada, wo man dann die ähm, Sammel-Authentifizierungsmethode auswählen muss. Natürlich, wenn jetzt in einer Institution auch ähm, die interne Authentifizierung von Machada neben der Sammel-Authentifizierung genutzt wird, kann auch dieser Sprachdatei oder diese, der Text hier mit Administrationslogin angepasst werden, sodass es nicht nur für Administratoren ist, sondern auch für andere. Eine weitaus größere Änderung die wir dank Switch Portfolios in der Schweiz vornehmen konnten, ist, dass man jetzt seinen ähm, Account ohne Administratoren-Eingriff von einer Institution in Mahara zu einer anderen Institution in Mahara wechseln kann, sofern die Institution, in die man gehen möchte, auf äh, Sammel-Authentifizierung hat. Bisher war das so, dass man dann entweder ähm, eine Einladung geschickt hat oder man wurde angefragt, seinen Account zu wechseln. Dann musste der Administrator Administrator ähm, in, in, äh, Schub, äh, ja, musste da den Account wechseln und dann auch die Authentifizierungsmethode noch mit anpassen. Was natürlich gerade bei größeren Institutionen ähm, ganz schön viel Aufwand sein kann. Und von daher ist das jetzt viel, viel komfortabler, dass man seinen Account einfach selbst wechseln kann, indem man auf den, das Account wechseln klickt. Ich sollte hier vielleicht auch mal Deutsch gleich noch mit einstellen. Und wir sehen dann, dass das hier auch funktioniert. Und ähm, dann kann ich meine Instanz auswählen, ähm, die, zu der ich wechseln möchte schicke dann eine Anfrage, was in einer E-Mail resultiert. Vorher muss ich mich an diesem Single Sign-On noch authentifizieren, damit auch sichergestellt werden kann, dass ich darauf Zugriff habe. Eine E-Mail kommt an meinen E-Mail Account und dann kann ich verifizieren, ja, ich möchte meinen Account verschieben und mache das dann automatisch und bin innerhalb von wenigen Minuten fertig. Es ist also sehr eine sehr komfortable Lösung, ähm, die wir implementieren konnten und ähm, macht es dann vielen Administratoren einfacher, denn sie müssen jetzt nicht äh, mit Studierenden darüber reden, wann ein Account gewechselt werden kann oder was ihre, ähm, ihre ähm, Nutzerkennung ist und dergleichen, sondern das können sie alles von sich aus machen. Wir haben dann noch ein paar weitere Sammeländerungen machen können, ähm, nämlich, was bisher nicht möglich war, ist, dass jetzt, äh, wenn jemand sich in Mahada anmeldet, dass ähm, die dann sofort eine bestimmte Rolle zugeordnet haben bekommen hatten, sondern das war immer notwendig, dass der Account bestehen musste und erst danach konnte man sagen, okay, das wird jetzt eine Lehrerin oder ein Administrator. Mit SAML ist das jetzt alles automatisierbar, dass man sofort sagen kann, wenn jetzt jemand eine bestimmte Rolle im äh, Single Sign-On hat, werden die automatisch eine der Administratoren oder ähm, Staff Members oder sogar ähm, Gruppenadministrator, ähm, wo jetzt der Administrator in jeder Gruppe dieser Institution ist, ähm, um zum Beispiel Support zu geben. Und normale Gruppenadministratoren können dann diesen Administrator auch nicht rauswerfen, ähm, weil das ja eine äh, Monitoring-Funktionalität hat und das ist dann sehr komfortabel. Des Weiteren sollte es mehrere Institutionen auf einer Mahada Instanz geben und alle die gleiche ähm, Single Sign-On Quelle verwenden besteht da auch jetzt die Möglichkeit, ähm, Institutionen automatisch anzulegen, wenn sich ein neuer ähm, Nutzer oder eine neue Nutzerin anmeldet. Das ist ähm, insbesondere gut, wenn man eine sehr große Machada-Instanz ähm, verwaltet, damit man auch wiederum weniger Administratorenaufwand hat. Das waren jetzt... Einmal im Schnelldurchlauf ähm, neue Features von Mahara im Hinblick auf ähm, die persönliche Portfolioführung, Verwaltung und auch administratorische Veränderungen, die es ähm, einfacher machen, mit Mahara auch an größeren Institutionen insbesondere zu arbeiten. Wie ihr vielleicht auch schon mitgesehen habt, ähm, insbesondere im Englischen, Gehen wir von dem Begriff der Users weg, ähm, und weil, weil der doch etwas negativ belastet ist und wollen halt auch da die Instanz und die Sprache in Mahada ähm, vermenschlichen und sagen dann im Englischen eher Menschen, Gruppenmitglieder. Manchmal muss es auch dann etwas ähm, technisch oder sehr unpersönlich mit einem Accountholder hergehen. Ähm, Portfolio und dann Institutionsmitglieder. Im Deutschen forcieren wir das nicht. Ähm, die meisten Sprachänderungen, die wir gemacht haben, haben wir ähm, still gemacht, sodass jetzt ab, ähm, unsere Übersetzer nicht sofort alle alles wieder komplett neu übersetzen müssen, weil es ja von Sprache zu Sprache abhängt, ähm, ob der Begriff, der der User auch da vorbelastet ist oder nicht, sodass wir das dann den Übersetzerinnen überlassen, wie sie damit umgehen möchten. Neben diesen Änderungen gibt es noch etliche mehrere neue Features und auch ähm, Verbesserungen, die wir an existierenden Features vorgenommen haben, die ihr online mit einsehen könnt und wie gewohnt auch im Mahada Handbuch nachlesen könnt. Ähm, da eher noch im Moment die englische Version. Ähm, zum Teil gibt es schon eine deutsche Version. Da ist aber noch ein bisschen mit äh, dran, Arbeit zu leisten, da, bis sie komplett ist. Wie auch bisher könnt ihr Mahada herunterladen und auch selbst installieren, wenn ihr keine, ähm, keine Supportfirma ähm, habt, sondern das alles selber macht. Ähm, alles steht, wie gehabt, äh, zur Verfügung. Nun, mit Mahada 2004 ähm, läuft der, oder lief der Support für Mahada 18.10 aus. Und das heißt gewöhnlich, dass eben dann keine ähm, Sicherheitsupdates mehr gemacht werden für diese Version und man auf eine neue Version umsteigen sollte. Dadurch, dass wir aber wissen, dass manche Institutionen ähm, nicht so schnell reagieren können und unter Umständen doch etwas länger auf ähm, einer Version von Mahara, Mahara bleiben müssen, ähm, gibt es jetzt den erweiterten Sicherheitssupport. Dieser macht es möglich, dass ähm, eine Version von Mahara nach, die nach einem anderthalben Jahr ähm, ihren Support von der Community verliert weiterhin für zwei Jahre unterstützt werden kann in Hinblick auf Sicherheitsupdates. Das ist ein zusätzlicher Service, ähm, den wir von von Catalyst aus anbieten. Der steht jetzt nicht allen ähm, Community-Mitgliedern ähm, kostenlos zur Verfügung, ähm, weil da auch ähm, etliche Arbeit noch mit geleistet wird. Ähm, das dann auch für zum Teil sehr alte Versionen ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn wir uns gerade hier mal 21.10 21 anschauen, da wird dann immer noch 18.10 mit unterstützt, ähm, geleistet werden kann, weshalb das ein Premium-Support ist oder Premium-Service, äh, ja, Premium aber durchaus in ähm, ja, angenommen werden kann, ähm, wenn das von Organisationen gewünscht wird, die für längere Sicht auf eine Version von Mahada bleiben müssen. Normalerweise bringen wir eben eine Version von Mahada äh, äh, jedes halbe Jahr heraus und unterstützen sie dann insgesamt für 18 Monate, bevor dann der äh, Support für Sicherheitsupdates ausläuft. Das war es jetzt als erstmal von meiner Seite für die neuen Features und wir haben jetzt noch ähm, eine Viertelstunde oder wenn ihr wollt auch länger Zeit ähm, für eure Fragen oder auch Anregungen, Kommentare ähm, zu den neuen Features von 2004. Und Bitte nehmt auch äh, gern das Mikrofon in die Hand oder drückt den Knopf, das Mikrofon ähm, zu verwenden. Und ihr müsst ähm, da nicht nur den Textchat nutzen. Und ja, Carsten, .doc ist, ähm, ist auch unsicher. Das kommt dann definitiv immer darauf an, was jetzt von Organisationen ähm, erlaubt werden soll für die File Extensions. Alex, du wolltest was sagen. Ja, warte, ich schalte auch mal meine Webcam frei, damit das vielleicht netter, wenn der da spricht, auch gesehen werden kann. Danke. Äh, tja, funktioniert noch nicht, aber äh, jetzt. Doch, ah, doch. Super. Hey, Christina. Hallo. Hallo, Community. <lacht> ähm, ja, also super. Erstmal vielen Dank. Das sind echt ganz, ganz tolle, tolle neue Features. Und ähm, ich habe noch eine Frage zu den äh, Default-Gruppeneinstellungen, die du jetzt halt setzen mhm. kannst. Das, das ist eine tolle Sache. Und was uns dabei natürlich helfen würde, vielleicht eine Idee, äh, wenn das andere auch äh, so sehen, dann wäre das toll, wenn wir uns das äh, da zusammenschließen können und vielleicht gucken können, wie man das umsetzen kann. Die Default-Gruppeneinstellungen. Ähm, uns würde das helfen, wenn wir zwei Default-Gruppeneinstellungen hätten, nämlich einmal für site admins also wenn du die Rolle site admin hast ähm, äh, und du legst eine neue Gruppe an, dass du da zum Beispiel gleich Einreichungen freigeschaltet hast, weil wir organisieren das so, dass Dozierende ja. halt auch gleichzeitig site admins sind und während jetzt normale Studierende bei uns, äh, die brauchen in ihren Gruppen ja keine Einreichungen, also dass, dass die einfach äh, eine Gruppe haben mit, mit anderen Grundsettings. Also, das wäre von unserer Seite eine tolle Sache. Ja, zum Teil haben wir das schon gelöst, nämlich wenn. Aus. Nicht, nicht nicht komplett, ähm, sondern ähm, wenn, wenn jetzt ein Feature nur für Administratoren oder äh, Site-Staff zur Verfügung steht. Ähm, ich schalte dich mal ganz kurz stumm, Alex. Ähm, damit der, das Hintergrundgeräusch nicht da ist. Ähm, so, wenn jetzt also ein Feature wie zum Beispiel die Submissions nur für Staff und Administratoren, äh, von denen in eine Gruppe angelegt werden kann, dann wird das Feature oder dann werden diese Einstellungen komplett ignoriert, wenn jetzt ein normaler Lerner das einrichtet. Ähm, deine Idee für die, Gruppen, für die zwei unterschiedlichen Gruppeneinstellungen ist trotzdem noch eine sehr gute, ähm, denn es betrifft ja dann auch zum Beispiel ähm, das Anlegen von Inhalten, dass wenn man jetzt eine Kursgruppe hat, dass das nur Administratoren machen sollten oder nur die Lehrenden statt jetzt den Studierenden. Und das können wir im Moment noch nicht handeln, weil wir eben da nur eine Default-Einstellung haben. Ja, ja, ja super, aber vielen Dank. Das, das hilft schon mal wirklich weiter. Ist jetzt immer noch dieses Geräusch da? Also ich habe hier wirklich kein Hintergrundgeräusch. Ähm, das ist das nur, wenn, wenn, ich wenn ich spreche. Da, da höre ich oh, okay. mich irgendwie im, im Hintergrund immer noch mit. Gut. Ja, also das war's von meiner Seite. Ansonsten super. Vielen, vielen Dank. Danke, Alex. Welches Feature ähm, gefällt euch denn überhaupt am besten? Sonja fragt, ähm, gibt es unter denen, die hier da sind, ähm, noch Interessierte, die an, der die an der Erweiterung des Kompetenzmanagements über Smart Evidence interessiert sind? Ähm, wenn dies der Fall ist, ähm, könnt ihr euch gerne hier kurz melden oder dann auch äh, direkt eine E-Mail an äh, Sonja schicken. Ihre E-Mail-Adresse ist im Chat. Genau, das würden wir dann tatsächlich auch alle Fälle... Interesse daran haben und auch dran arbeiten. Insofern, uh, hallo Sonja, uh, wir melden uns bei dir. Wir also sind ganz gespannt, was ihr da macht. Ja, ähm, Alex und Carsten waren auch diejenigen, mit äh, denen ich im November gesprochen hatte über die Erweiterung von Smart Evidence, wo wir dann schon symboliert hatten, was ähm, was sein könnte, um, um das System nutzerfreundlicher zu machen. Nachdem wir in Neuseeland schon einen, ähm, an einem Prototypen äh, angefangen hatten zu arbeiten, ähm, das Kompetenzmanagement jetzt nicht nur auf Ansichten zu verwenden, sondern auch ähm, es möglich zu machen, dass man es bei Artefakten anwendet und dann eben sofort Kompetenzen Bilder-Kompetenzen hinzufügen, Bilder, hinzufügen kann zum Beispiel oder auch einen ähm, Blog-Einträgen direkt eine Kompetenz geben kann, statt jetzt immer alles sofort nur auf eine Ansicht nehmen zu müssen. Ähm, ich werde den Link dazu, zu dieser Wiki-Seite, wenn ihr euch dafür interessiert, auch mit in ähm, die E-Mail schicken, in der ich die, ähm, die Aufzeichnung euch mitschicke. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen, Anregungen oder Kommentare? Es muss auch nicht alleine zu äh, 2004 sein, sondern könnte auch zu ähm, zeitigeren Versionen sein. Und Urs, vielen, vielen Dank für, die, ähm, für den Link zur Anleitung des Transfers vom Portfolio. Ähm, ja, in, in, im November sollte ähm, Ost fragt gerade, wann ich wieder in, in Europa oder der, der Schweiz sein werde. Ähm, für den November diesen Jahres war Mahada Hui, ähm, Deutschland, Österreich und Schweiz ähm, in der Schweiz geplant, ähm, sogar, wenn ich mich recht entsinne, direkt in Zürich. Ähm, aber im Moment weiß ich noch gar nicht, was da passieren wird, ähm, dadurch, dass wir ja immer noch sehr eingegrenzt sind, was auch internationales Reisen betrifft und wir dann einfach schauen müssen, was gegen Ende des Jahres wird, ob die Veranstaltung stattfindet oder ob ich dieses Mal vielleicht dann doch eher nur ähm, aus der Ferne Hallo sagen kann. Sollte die Veranstaltung stattfinden, ähm, werden wir sie auf alle Fälle wieder ankündigen und ähm, sie würde aber wenn sie stattfindet immer ähm, ähm, an dem ersten Adventswochenende oder ja am ersten Adventswochenende stattfinden das wäre dann also der ähm, der siebenundzwanzigste 28. November und das wird von der deutschen ähm, Mahada-Nutzergruppe ähm, organisiert, äh, die in Kassel hauptansässig ist, äh, mit Dietmar Jolen, ähm, Hadi Hirt und äh, Kollegen, insbesondere an der Oskar-von-Müller-Schule und der max eid schule Und genau, die äh, machen das immer an dem ersten Adventswochenende, damit dann auch äh, Glühwein getrunken werden kann. Auf, den Weihnachtsmarkt gegangen werden kann, damit alles auch etwas gemütlich ist und äh, nicht nur Konferenz oder in dem Falle Barcamp, weil es ja immer eine Ankonferenz ähm, ist. Also bitte schaut, ähm, haltet Ausschau nach einer Ankündigung, die wir entweder, oder denke denk ich mal, hoffe ich, ähm, direkt schon im Juli machen, können, werden, machen werden können ähm, im Newsletter. Oder kurz danach dann auch im Newsforum auf machada.org. Ähm, je nachdem, wann die Veranstalter wissen, ähm, wie es bei ihnen auch weitergeht, ähm, ob sie dann auch ähm, alle, ob alle Leute auch reisen können, die gern daran mit teilnehmen wollen. Ich stoppe jetzt mal die.